Okay, ja. Hast, hast du Bock zu starten? Ja. Schon. Schon. Okay. Oh, du, hast, du siehst cool aus. Du siehst sehr gefährlich aus, muss ich sagen. Eine Leiche, zwei Leichen, drei Leichen, vier Leichen. Ja, weil man das Spiel mit so vielen Leuten spielen kann, aber die sind, die spielen alle nicht mit, also sind sie tot. Hier steht irgendwas. Hope you're safe here, my presence. You're lucky that I found your first. The residents have been so unforgiven. What I'm saying? What am I saying? Welcome to our city. I'm so eager to meet you. Please come find me, I'm sure you have many questions. PF, beware the mist. You're truly Cyrus. Der ja, Okay, bereit, Alter. Let's go. Komm, wo ist das erste Monster? Links, rechts, upper... Hier ja, gar nichts. Äh, ich kann dir sagen, äh, Nebel ist... Nebel sind die... Boah, ist das laut. Äh, Nebel sind die Zonen, die wir noch nicht haben. Alles außer Nebel können wir machen. Okay. Ja. kann ich mehr springen What the fuck? Boah, warte mal wirklich What? kurz. Ich muss das leiser machen. Das dröhnt mir einfach nur in den Ohren. Einen Moment bitte. Where is Cyrus, der Nigga? Hey, sag sowas nicht. Der Nigga. Nein, hör auf. N Nigerian. Das kannst du sagen. Nimmst du auf? Ja. Oh. Die Gary und Hm Komm weiter Nicht stehen bleiben Hier? Hier ist eine Tür offen, komm Ja, komm Hallo, Cyrus Hallo. Alter, das ist so scheiße Deine Zähne sind kaputt Und wer seid ihr? Entschuldigung Wir sind verwirrt und... Warte, wer ist wer? Bin ich David? Keine Ahnung. Das ist ein seltsamer Mann. Vibe. Ich bin Vibe, okay. Das ist ein seltsamer. Ja. <lacht> where, where is it? Ah, das mein Name? bin ich. Mein, Na mein Name ist Jane und das ist mein Mann David. Wir erinnern uns nicht, für, uh wie wir hierher gekommen sind. Wo sind wir? Hey. Hey. Oh. Oh. Hey. oh. Just don't wir, remember it. wir dürfen nicht beide reden. Why sleeping, of course, sh- what? Sag kurz einfach, wie wir hergekommen sind. Birds of a to flock together and so will pigs and swine rats and mice will have their choice and so will I have mine. Babe, let's go, this guy's <lacht> nuts, alter. Warte, was für ein Spiel? Aber oh, wir müssen Rätsel lösen, Answer ne? my riddles. Power enough to smash ships and crush roofs, yet it still must fear the sun. What is it? Vampire! Stark genug um Schiffe zu zerschmettern und Dächer einstürzen zu lassen. Was steht da? Stark genug um Schiffe zu zerschmettern und Dächer einstürzen zu lassen. Dennoch muss es die Sonne fürchten. Was ist es? Kälte. Eis. Easy. What about this one? Ich wurde in einem dunklen Raum getragen, an und angezündet. Ich weinte und dann erlosch mich, erlosch mein Licht. Was bin ich? Eine Kerze? Nein. Er wurde in einen Raum. Viel zu so einfach. Es gibt eine antike Erfindung, heute noch immer in einigen Teilen der Erde zu finden. Welche erlaubt? Meine, du hast das Spiel schon geguckt? Hä, hey, nein, aber ich, die kenne ich nicht. Ja, das als, ob ich da, als ob ich das weiß, wenn ich 30 Stunden das Spiel geguckt habe, aber nur 10 Minuten von diesem Zeug hier Ja, Yo. Nein Äh, Leute durch Wände sehen zu lassen, was ist es? X-Ray Ja, schreib Aber wahrscheinlich nicht so fertig Unter der Erde zu finden, ist halt einfach nur Uran X-Ray gibt Uran Oh nein Ium? Ne, gibt Oh lol. Apo! Nein, keine Ahnung, warte mal. Äh Strahlung? Oh lol. Ich dachte, das wäre Uran oder so. Äh. Jo, ich hab grad einen Tipp bekommen. Vom Zuschauer. Bist bereit für die äh, Erfüllung deines Lebens? Mhm. Fenster Let's go, vielleicht... Ey! Also was ist das für ein Spiel? Hey! Pretty bird Okay, mach weiter, mach du Kompass, aber ah, soll die schlafen denn nicht auf? Okay, you found Cyrus. Habe ich ein Achievement bekommen? Okay, komm jetzt in unsere erste Mission. Wo ist die Nummer? Wo bist ich du in der Mülltanne. In der Müllpanne ist ein Reif Panzer. müssen wir rein. Okay, komm. Links die Treppen hoch, komm, let's go. <lacht> ah, Junge, du kennst das Spiel schon. Ich will niemanden weg. Hörst du das auch? Ja. Da steht jemand. Der macht gut Haier. Hä? Wo bist du? Ich bin direkt hinter dir Boah, das ist erschreckend Ah Hier Lesen? Wie soll ich den Wirt bezahlen, wenn er sauer ist? Ich kann das nicht machen Nicht nach dem. Ich verdiene das wahrscheinlich Ich hätte den Motor reparieren sollen, als ich noch konnte Aber ich brauche das Geld für die Rechnung Ich bin dabei, mich noch mehr zu... Alter, diese Leerzeichenfehler nerven mich Mich noch mehr zu verschulden Und das darf nicht passieren Niemals wieder Vielleicht wache ich früh, früh auf und schleiche mich aus dem Fenster. Das wird doch nicht das wird doch nicht als unerlaubtes Betreten angesehen, oder? Ich habe keine andere Wahl. Raus. Ah, okay, ist egal. Was? Er ist hier raus. Oh, lol. Okay, vielleicht doch, Story. Ey. Äh... Hey. Ich muss aufhören mich selbst zu stressen Die Bewohner haben anscheinend nichts dagegen Sie hinterließen mir sogar frische Bettwäsche in meinem Raum Jetzt kann ich diese widerlichen Flecken überdecken Okay Let's go Komm weiter geht's Wo bist du? Ah, da. Oi. Oha Warte mal Ja ich mal Ja Guck dir immer an Guck dir immer an Wer nennen die jetzt Nacktes Mädchen Warum? Mach dein Licht aus. Hehe. <lacht> ich weiß nicht, warum okay. wir die so nennen. Aber. Ich kann durch die durchgehen. Oh. Hä? Bist doch du war... dumm? Weiß ich nicht. Egal. Warum machst du das? Weil du gesagt hast, ich kann durch die durchgehen. Dann wollte ich auch durch die durchgehen. Wo sind wir? Im Lokal, okay, komm. Nochmal. Hey, komm nochmal. Komm, komm, komm. Hey Junge, das Game ist easy. Ja, komm, wir, wir speedrun das kurz durch. Hast du Bock? Das ist ja voll langweilig. Ja, komm. Was ist eine Mistgeburt. Guck dir das jetzt an, was ich mit dem mache. Okay, okay, okay. Ich bin bereit. Da guck. Du Typ, Alter, du bewegst dich ab jetzt nie wieder, weißt du das? Nicht? Nie wieder Soll ich, willst du hochgehen oder ich? Ja, warte mal Einer muss stehen bleiben Du guckst den jetzt an Ich guck ihn jetzt an, okay <lacht> Okay, was ist oben? Hallo? Hier ist noch hier sind wir, su wir suchen einen Kompass. Wir suchen einen Kompass. Komm mal hoch, ich guck ihn an. Guckst du? Ja, ja. Komm mal, jetzt kann ich einfach weggucken. Oh. Okay, dann kommt der. Ich gucke runter. Warte mal. Nee, komm mal her, guck. liest du mal die Zettel. Wo denn? Alle Türen zu. Ja. Hey! Großartig, wirklich großartig. Ich stecke hier fest, bis mein Auto repariert ist und ich kann keinen Ich kann. Oh mein Gott. Keinen Mechaniker finden. Aber egal auch. Ich bin total <lacht> am Verhungern. Lol, hör auf. Oh Mann. Da ist ein Geschäft rund um die Ecke, aber es. Es sind nie Lebensmittel vorrätig. Ist der Laden so schnell leer? Ich hatte sogar darauf gewartet, dass jemand vorbeikommt, aber niemand kam. Ich hatte versucht, in den Lagerraum einzubrechen, aber ein fauler Geruch trat aus. Wenigstens verlor ich meinen Appetit. Fertig. Okay, geh weiter. Ja. <lacht> Alter. Da oben ist bestimmt noch einer. Ja, ja. Äh, soll ich einfach hochgehen und, und ich weiß wie oder willst du vor? Okay, warte. Ja, ich gucke. <lacht> Erzähl mir alles. Ah, oh, du Mistgeburt! <lacht> Mach dein fucking Wee! Licht aus, Alter. Du musst dein Licht ausmachen bei dem. <lacht> ich gehe vor. Mach dein Licht aus, hey. Ich muss ihn ja angucken Ja, ja, warte Er ist weg Wo ist der hier oben? Er ist weggegangen Ich sehe ihn weg. Ich habe Licht Okay, uh, hier ist drin du? ist er Lass den Licht aus Komm, kannst einfach durchgehen Wo Wir suchen er? Kompass Hier rechts im Raum, einen Raum weiter Hallo Da drin ist er Hi, Wir na? Wir suchen Kompass, ist der da drin? Duuut, was machst du denn immer für eine Kacke? Ich hab doch nur kurz in, <lacht> einmal in die Fresse beleuchtet Ach also Mann, okay, komm weiter Wir schaffen das erste Haus zumindest jetzt, komm Hey, ich wollte ihn dann nur noch einmal angucken Aber das kannst du doch nicht machen Aber ist hässlich Ja, ist egal, der mag das nicht, wenn man ihn anguckt hey, Sorry, Alter Ja, ma, mach das nicht ich glaube, du willst auch nicht so, oder? Doch, ich steh da drauf. <lacht> okay. Ach, guck mal, warte, ich zeig dir das jetzt hier. Guck, machen wir noch mal. Soll ich dann? Lucky Lucky, hallo? Hä, warum ist der hier? Weiß ich nicht. Geh. Okay. residence Alter Mach Licht aus Ah, der ist direkt hier Okay, ich gehe weiter Hier sind zwei Hier sind zwei ja. ja, die kommen jetzt, ne? Ja, beim Licht ist nicht gut hier Geh weg hier Kommt der? Ich guess no Hier ist ein Vogel Okay, wir brauchen einen Kompass Ah, wir haben es Okay, wir müssen jetzt nur noch hier raus, komm Taschenlampe aus, straight runter, komm Okay, tschüss Wo ist die eine? Ach du Scheiße, Alter! Ah, oh, du stupid! Du stupid fuck! Du stupid fuck! Immer am Speedrun, ja der Junge, immer am Speedrun! <lacht> ich wusste ja nicht, dass der so ein Retard ist Ach man, Let's go to the mall ich ist das bösen. Okay, weiter geht's. Nächste Try. Oh Mann. Ich hab immer so einen kleinen, kleinen bibi faggit bei mir am Hals. Das bist du. Shut the fuck up, Alter. <lacht> komm, Rocket League 1 gegen 1. Ja, komm, äh. Komm, Soraka AD 1 gegen 1. Ne, komm, Rocket League. Komm, Tetris 1 gegen 1. Ey, oh boy, sie ist hier. By the way, ich guck sie äh, mal kurz an, guck sie mal kurz an, ich will zu dir. Nö, ne, komm doch einfach rein. Äh, guck, wer ist das? Hallo? Eins, eins hoch Someone können wir, glaube ich, noch. Eins hoch können wir noch. Da, one in here. Okay. Endlo Ach, eins hoch müssen wir noch, ja. Se, wo ist der? I don't know hier drin. Okay, hier drin. Wo war der Kompass? Hier. Okay, jetzt wieder raus. Sobald wir unter der Etage sind, sofort Lichtern. Jetzt Lichtern. Aufpassen jetzt. Alter, fuck ganz du unten leid. am Eingang. Am Eingang hier. Oh, du okay, Missgeburt. Ich, ich gucke sie an, geh runter. Ja, ich gucke. Panz runter. Okay. Ich gucke. Und weg. Weg! Huh, nice. Jetzt wieder zum Typen hier. Zum Cyrus. Läuft uns hinterher? Sack. Dick. Ne. Nice, okay, erste Challenge completed. Die ist bad, Alter. Ja, wie kacke ist die? Kann gar nichts. Kann ich ja, meinen, nein. <lacht> ja. Game saved. Fas faselt etwas. Was? Cyrus! Hm, so schnell zurück. Ja, wir haben den Kompass gefunden. Ne, ne, ne. Na dann gebt ihn her. Ich hoffe, ihr habt ihm in schönen Vogel großes Unglück gebracht. Okay. Oh, mein Kompass. Genau wie ich ihn in der Erinnerung hatte. Vielen Dank, danke. Ich werde niemals mehr vom Weg abkommen. Lol. Du bist dran. Nein. <lacht> Oh Gott. Ein paar kamen mir vorbei, genau wie ihr. Sie waren in großer Eile und hatten keine Zeit für meine Spiele. Sie gingen in den Park, trotz meiner, trotz meiner Warnungen. Es wäre eine Schande, wenn ihnen etwas zugestoßen ist. Bringt sie zu mir, sie verdienen eine zweite Chance. Sie sind in den Park gegangen. Okay. Merken. Welcher Weg führt zum Park? Dieser Weg und dann der. Ah ja, danke. Seid ihr gerissen, dann. Okay. Was bringt, was bringt die Toten zurück? Lässt weinen, lässt lachen, lässt uns jung sein. Geboren im Augenblick, doch wird es eine Lebenszeit. Was? Was bringt die Toten zurück? Lässt uns weinen? Lässt uns lachen? Gedanken? Nein. Nein. Erinnerungen? Was bringt so zurück? Das ist das Nein, das ist... Hä? Hä? Was fliegt für immer, ruht nimmer? Luft Okay, der war bad Nein Der war bad Was denn? Sauerstoff Sag mal was Was fliegt für immer rot nimmer Kein Vogel, kein Lebewesen, oder? Ähm, DMA. Okay. Keine Ahnung. Ja, was ist, wenn wir Exit machen? Was? was für immer, aber gut nicht. Was fliegt für immer? Ruht nimmer. Ich bin überfragt. Wind Ah, oh, endlich Was geht durch eine Tür, aber geht niemals rein und kommt niemals raus? Ein Schlüssel Ein Schlüssel? Ich kann kein Ü schreiben, ich bin am Arsch Key habe ich geschrieben, geht nicht Key? Mhm. Der Griff? Nop äh. Türklinke. Ich kann kein ü schreiben. Hände Türschlüssel Door key Key of the mother door Mother's key was geht durch eine Tür? Aber geht aber niemals rein, rein und, und kommt niemals raus. Die Tür selber. Die bleibt in der Tür. Es geht durch eine Tür. Ja, wie heißt das denn? Dann mal dieses Guckloch. Das Kuckloch. Oh. Ein Spion? Hey, was heißt Schlüsselloch auf Englisch? Ich glaube, Peephole heißt das, oder? Peephole? Nein. Weiß ich nicht. Oder können wir auch so Peephole. in den Park? Wenn wir jetzt so machen? Können wir jetzt auch... Ah nee. Nein, wir müssen das machen. Ha. Was geht durch eine Tür, aber geht niemals rein und kommt niemals raus? Hilfe. Spyhole. Ja, irgendwas von der Tür selber, ne? Einfach Scharnier. Scharnier. <lacht> äh. Herr Griff oder Klinke nicht? Oder weil ich einfach kein Ü schreiben kann. Schreib mal äh, Türklinke. Ah! Wow. Schlüsselloch! Ja, wow, Schlüsselloch habe ich auch geschrieben. Einfach, weil ich, nicht, weil ich, weil ich kein Ü schreiben kann. Ins Leben, schleicht das La ah, weiter. Ins Leben schleicht das Leiden, sich heimlich wie ein Dieb. Wir alle müssen scheiden, vor allem, was uns lieb. Hä? Jo, das war jetzt No-Sense. Der einfach unnötig reingeworfen. Okay, ab zum Park. Komm. Hurry up, hurry up, hurry up, hurry up. Zum Park. Wo ist der noch? Ja, hier lang, da lang, dann da lang, hat er gesagt. <lacht> <lacht> Danke, Cyrus. <lacht> so erst hier lang, glaube ich, wow. dann da, dann da lang. Da. Könnte sein ja, ich weiß es nicht mehr. Ja, hier. Jo, ich höre schon wieder Monster. Hast gehört? Ja, ich habe das dunkle gehört. Das Schattenmonster. Hallo, ne sieht nicht so aus. Hallo. In leisen, ne, sieht echt nicht so. Aus. Warte mal, hier ist Nebel. Hier müssen wir am Ende irgendwo rein. Oder können wir jetzt? Es ist nicht weise weiterzugehen. Nee, hier müssen wir auch irgendwann rein. Okay, und noch hey, ich kann nicht so viel sprinten. Hör auf, hey. Ja, hier kann die Frau gleich die ganze Zeit rauskommen, müssen wir aufpassen. Die hängt ja hier unten irgendwo fest. Oh lol, ich ist seh das Monster. Im Mittleren. Ja, wo ist denn der Park? Hier links. Ja? Denk mal. Okay. Also weiter geht. Ja. Okay. So warte Ich will auch gucken bevor du stirbst Hello Licht an oder da Licht aus? Da ist so ein leuchtender Motherfucker Okay, nackte Frau Ab da, ab dich Ja ich guck sie an Geh mal weiter, guck mal was da noch so ist Ich lock sie mal weg hier Hey, mach das Licht aus Okay, jetzt Nein, sie ist festgebackt im Licht! Oder? Oh! Oder? Uh. Komm, ich leuchte sie an, okay. komm Warte, wir müssen um die Ecke, sonst kommt sie hinterher, guck Okay, weg hier Da ist, da ist Licht, Mann Die läuft uns hinterher, Boy Die läuft uns hinterher Da ist Licht, Mann. da ist ein Licht, Ja, lass aus, lass aus Die eine läuft uns halt ganz langsam hinterher gerade, wir müssen aufpassen Hier ist noch, äh, Da ist noch ein Licht, Mann. Ja, dunkel Das ist hier oben, hier oben Lass Licht aus, hey, Psst. Da ist ein heli da Auslassen, auslassen. Was suchen wir? Die zwei Freunde, ne? Die, die genauso ja. aussahen wie wir. Holt sie zurück und dann geht's weiter, hat er gesagt. Okay. Das Level ist easy. Was ist das hier? Wasser. Voll. Komm weiter. Hier ist nichts. Licht, war auf. Okay. Äh, lass, sollen wir die nach hinten locken oder wohin? Ja, viel zu gut in dem Spiel. Was war das? Was war das? Ja, nicht ich rechts glaube ich so ein Residence. Nicht ja, oh, ja. aus, Licht, nicht renn, nicht renn, nicht renn, nicht renn. Ein Jumpy, Alter. Nicht renn, nicht renn, nicht renn. Psh, das sind fucking Wendigo, Alter. Geh weg. Jumpy, Alter geh weg. <lacht> Was war? Okay und weiter. Aber langsam. Langsam, langsam, langsam, langsam. Bleib, bleib stehen, bleib stehen, bleib stehen. Frosch! <lacht> Verträgt der Licht? Was? Jo, warte ja, warte mal, da ist, da ist eine Lichtfrau. Lass die mal weglocken. Äh, leuch Leuchte die rechte mal an, die weiße. Leuchte die mal an, dass sie zu uns kommt und dann lass sie weglocken. Bisschen näher. Weil der links wird das nicht mögen, wenn wir die anleuchten. Jetzt komm. Jetzt kein Bock. Okay. Lass sie mal hier ganz weglocken. Okay, sehr gut, ja. Weiter. Okay, und jetzt, ich gehe schon mal in die Richtung, leuchte sie dann an. Warte hier. Ich leuchte sie gleich an. Ich renne aber nicht. Okay, komm. Ganz komm. Ich hab Bock auf den Frosch. Ah! Du Missgeburt! Warum hast du Licht an? Fuck! <lacht> Fuck! Ah. Okay, weiter geht's Aber noch. Der Frosch war cool. Ja, der war witzig, das war halt echt 1 zu 1 in Venigo. Geil. Und weiter geht's, komm. Ist der links der Bug, ist der hier? Ja, der ist hier direkt. Okay. Ach man, ey, das sind aber alle drei auf einmal, wir dürfen nicht rennen, wir müssen ganz, ganz still stehen. Ne, hier ist das, das ist das nicht, oder? Doch. Ja. Wir müssen Licht an und Licht ausmachen. macht Sinn, oder? Ja, <lacht> komm oh, her, Junge, ja komm. you got you, motherfucker. Okay, sind so, wir jetzt Jetzt auslassen, mehr. auslassen, aber durchrennen einfach. Ja, ja. Hm. etsy Alter. Etsy-petsy. Okay, hier ist gleich wieder eine Lichtfrau. Ja, hier ist Lichttyp. Ach, der dunkel ach so, okay. Der Dunker. Ja. Lichtfrau ist hier. Leuchte mal an. Nö, Nö. Ja. Und weg. Jetzt war nicht rennen. Nicht rennen, nicht, nicht rennen. Renn. Da ist ein Lichttyp. Ja, aber die Frau kommt uns hinterher, Mann. Guck mal, die ist voll nah. Kochi. Oh. Nochmal. <lacht> oh, Mann Ich mag dieses Spiel nicht, dass ist irgendwie langweilig Willst du aufhören? Ja, das ist langweilig. Willst du äh, wann anders speed runnen? Ja. Okay. Rocket League?